Punkte reicht das dafür, um zu wissen dass er vermutlich da bleiben muss nee okay es geht ja allem nicht noch, weil wir ich sind ja quasi gerade erst losgerannt äh, der ist nicht der ist nicht so schnell der ist nicht so schnell und wird Menarion erstmal beim Arm gepackt haben es ist möglich dass die beiden sogar noch draußen sind ja genau Vor allem, also wahrscheinlich kurz, kurz pass auf die, die stehen die gerade vor der Tür richtig und Menarion weigert sich gerade mit mit großem Kopfschütteln auch nur einen einzigen Schritt in diesen tempel zu machen denn er hat die Selbstbeherrschung nicht geschafft ja Okay, dann läuft Sulamin einfach ein paar Schritte auf euch zu, äh, sodass Serpentilio sie schlecht ignorieren kann. Schauen wir mal, wieso. Ja, der macht erst den Mund auf, merkt dann, ach ja. und äh, macht ihn dann wieder zu und, und erhebt hebt einfach nur die Hand. Sulamin gestikuliert Dämon, Luftschlange, und deutet in die Richtung. <lacht> die Luftschlange? <lacht> Sorry. Und, daher äh, naja, hier ist, glaube ich, klar, dass sie sagt, dein Problem. <lacht> So, dann, äh, Initiative von euch allen und äh, ich beginne mit einem Angriff in euren Rücken, Hinterhalt der vier Piraten, die ihre Ballastrinas gezogen haben und auf euch in der Stille Bubble schießen Ja, 16 Schritt 14 auf Diamantes So, 18 Dann ziehe ich mir mal einen Piraten mit Steuerung 10, Steuerung von was habe ich für eine ähm, 21. Das dürfte eine plus 12 jeweils sein. Ähm, bam, bam, bam. bam. Äh, ich habe hier nur das Wurfbeil drin auf der 23. Die haben aber Ballestrinas. 1, 2, 3, 4. 4 Leute. 4 Schüsse. Ich gebe 2 auf Diamantes ab. 1 auf Rafim und 1 auf Abel mir. Schauen wir mal wie. Oh, doppelt 20 bei Diamantes. Die beiden. Scheinen wohl zu klemmen, die Bolzen bleiben stecken. Und nur Abel. Nur Rafim wird getroffen. An Abel mirs Kopf fliegt ein Bolzen vorbei, der dich zurück in die Realität holt. Und Rafim bekommt äh, sagenhafte 1w6 plus. Wie viel sind das? das Ist völlig egal. Distanz, äh, ja, nice gewürfelt. Ich, ich, ich, ich habe keine Rüstung mehr. Ne? Mit, mit, mit ja, Bolzen, ja. Und, und gucken wir mal irgendwie, warum Aber ich du jetzt plus hast, 6... Oh, dein, deine Rüstung ist doch irgendwie höher als 3. Achso, ja. <lacht> ja, der hat einen 1 okay. gewürfelt. Achso, ach ach, so die, die Art von Distanz gewürfelt. Auf die Distanz, ah. ja, ja, das war, das war schon sein 1W6 für die, für die Balestrina. Hat dann 1 plus irgendeinen Schadensbonus, dass, also du merkst halt einen Stich in deiner Rüstung uh, und dass wohl irgendwas jetzt drin steckt. Und dann gehen wir in die erste Kampfrunde. So, Mira, 11 Äh, okay. Mira hat, Mira hat zumindest gesehen, dass die auf mich geschossen haben, oder? Ja, doch. Das ist okay. Die ja, dann Wasser rennt die jetzt dahin und will die Viecher fressen. Böse Gut. Viecher. Was auch immer, die Viecher sind nicht klar. Warte mal, wie weit kann der Bär laufen? Geschwindigkeit Wind, mal drei. Geschwindigkeit dürfte, weil ich nicht, Ich habe Bär Ich hab Ich bin von 9 aus, oder ist 9 schon zu viel? 6 oder so. Wenn der jetzt eine Enduriumrüstung Tch, anhat. Acht! Acht! Warte, mit Rüstung 7. Finde ich gut, finde ich 7 machbar. mal 3 sind 21. Ja, warte, ne, da muss er wieder zurück. Hin. So, äh, Serpentilio 13, du hörst den Schuss. Und siehst wie. Äh Wait, ich höre den? Ich kann den nicht hören, wir sind alle in der Stille. Ja, aber Nein. ich bin 10, 10 Meter nicht. um Abel mir. Ja, ja, dann oh, sorry, ein ja ich Idiot, habe 20 jedes Mal gemessen. Ja, mit ähm, 20 gesagt, aber es wäre da Überspringen wir Sekunde, ich muss eben mwdz ja, Blattern, 3, 2, ja? 1, äh, 19. Äh, Diamantas. Äh, ja, erst einmal blicken wir in die falsche Richtung. Und äh, ich sehe nur, wie äh, Bolzen an uns vorbeifliegen, keine Geräusche erzeugen und äh, einer an Rafim abprallt. So äh, nehme ich eine Aktion, um mich umzudrehen um mich zu orientieren. Warte mal, die, die 17, die ich gewürfelt habe, ne? Abel mir stand ja mit dem Rücken zu denen. Ich gebe eine nicht eine 8, aber eine ne 5. Dann würfelt für Abel mir tatsächlich auch mal den Schaden. Äh, gilt nicht für Fernkampf. Acht, eine 5 Gilt nicht für Fernkampf. Ja, okay, passt. Gut. Ihr dürft, glaube so, ich, noch nicht ausweichen. Ich so sowieso nur eins oder sowas gewürfelt. Äh, Diamant ist 19. Uh, ja, ich orientiere mich. Um, äh, dann bin ich auf die 24. Du kannst dich umdrehen. Du gehst auf die 24. Richtig. Dann sind die Piraten dran. Die haben eben geschossen. Die wissen, dass. Äh, die haben eine zweite bei an der Hüfte, weil sie eben cool Piraten sind. Äh, die würden schnell ziehen und nochmal schießen. Auf wen? Äh, nochmal auf Diamantes, auf Rafim und auf Abelmir. Okay, dann kann ich zumindest... In, weil die dürfte die... vorziehen, ja, genau. doch klar. Also Grundini ja. wäre jetzt nochmal wissenswert, aber passt schon. Okay, äh, ist dieses ganze Ding hier eine Fensterfront oder stehen die einfach an ein, zwei Fenster? Wie kann das ich ist, mir das vorstellen? Äh, warte mal, ich gucke mal Also hier müsste ein Fenster sein und hier müsste ein Fenster sein. Okay, aber theoretisch, also mein logisches Verständnis ist, wenn ich mich jetzt hier hinstelle oder irgendwie. Warte, warte, warte, warte, warte, warte mal kurz, Moment. Wir haben das auch mit. Du hast das nochmal hier gebaut, ne? Genau, ich ziehe das jetzt einfach mal drüber. Spieler sichtbar, da, Steuerung. Das passt jetzt nicht ganz, aber. So, dann sind, sind, sind die im Moment ah, die hier Ah, perfekt. Und die anderen stehen hier und die schießen jetzt aus den Fenstern aus. Hier ist die Tür. Hier an dem Fenster standen sie eben irgendwie. Okay, dann möchte ich... Äh... Da ist, ein ja, da ist auch ein Fenster. Genau, ich möchte erstmal rennen und hier hinter Entdeckung gehen, weil ich mich euch ja noch, noch mal mit der Ballestrina beschießen lassen, weil ich bin halt doof. Mhm. Mmh. Meine das Grafine. Grafine zu sehen und sich zu denken, boah geil, da schieße ich noch mal drauf, fordert auch schon Eier. Das also ich halt hab schon drei das letztes Mal ins Gesicht gekriegt. mir, was ich. hast du für eine Grundini? 16, 16. Dann, 15, Entschuldigung, bin dann bin ich vor dir dran, weil meine Grundini höher ist und dann schieße ich zweimal auf Ich Abomir. bin auch vor dir dran, oder? Ne, sind beide auf der 21 und meine Grundini so. ist höher. Okay. Dann schieße ich zweimal auf Abemir und zweimal auf Diamantis. Ja, ich nehme den, dann wenn ich vorziehen, irgendwie vorziehen sollte ich nicht, denn meine äh, kommt ja erst acht Phasen nach der eigentlichen, denn ich habe ja schon eine Aktion. So, also wäre eigenartig. 16 würde treffen. Das ist, ist das? der Schaden auf. Äh, haben, du, du musst mir mal sagen, wie viel Meter das hat. Ich gebe dir einfach mal die. Äh, 14. Sind, Meter. Äh, 14, das ist die vierte Kategorie. Äh, also plus 4. Plus 4? 4 plus 4 sind 8. Nee, nee, plus 0. Schaden plus 0. Achso. Hm. Erschwerendes plus 4. Ja, dann wird es trotzdem geschafft. Äh, heißt Aber das eine okay. Bolzenballistrina? Ja, ja, genau. Okay, dann sind das 10 Schaden. 10 Schaden für dich. Ins linke Bein. Bein. Und mir wird zweimal getroffen. Darf ich vorher auslösen eine, eine Freiaktion oder eine Aktion? Das ist eine Aktion. Richtig. Okay. Schade. So, das ist einmal äh, ungefähr die gleiche Entfernung, aber ich bin. Ähm, macht das noch einen Unterschied, wenn ich auf 16 Meter schieße? Wahrscheinlich nicht, ne? Uh, ja, doch. Das ist dann plus 12, nicht mehr plus 8. Uh, nein, ist es nicht. Bei der Bolzenbalestrin ist er erst ab 17. Ach, die hat mir reined. Yeah. Ja, die haben mit der 10 und mit der 5 haben die beide getroffen. Es ging um den Schadensbonus. Einmal 2 plus 6 und einmal 5 plus 6. Aua. 8 und ach, 11. 8 und 11 vorhin? Oder ich okay. vorhin? Oder du? Oder oh, du? das auf meinem NPC-Bogen nicht drauf. In den Bauch. In den Bauch. Das ist zumindest der wenige Schaden. 8 und 11 im Bauch habe ich äh, Rüstschluss von 4 äh, 19 minus 18. 11 schon erinnert. Ja, 11 Treffer Schadenspunkte. Hattest du deinen ähm, Balsamring schon benutzt? Das hat du ja. Gesagt? Ja, ja. War trotzdem nur 19 Lebenspunkte? Ich habe jetzt 34. Noch. Ich hätte kriege 11 Abbe abgezogen. Ich mein, das meine ich. 19 Aha. minus 18. 11. Okay, dann äh, habe ich meine Piraten geschossen ähm, und auch die Ballestrinas lassen sie dann. Äh, Später auf freien aktion fallen, die gehen also auch kaputt. Rafim ist gelaufen, Abel mir ist da. Ich würde jetzt nützlich finden, ob die vier wirken. Ich sehe alle vier, oder? Genau ja, ja, ja. finde. Äh, da ich im in Slendertum stehe, muss ich ja die Vorne weglassen. Wer eine Plus sieben erschweren ist, halbiert, wer Plus vier, äh, Plus Anzahl Plus acht. Nee, nee, nee, nee. Es werden immer alle Erschwernisse dass er und ganz am Ende halbiert. Ja, ich rede erst mal von den Grunderschwernissen. Also die Technik für eine Technik ist eine Plus sieben. Halbiert. Nein, halbieren weil ganz am Ende. Nein, äh, nein, Nein, die weil Varianten die Sprung nicht. Die Stromos werden halbiert. Ach die so, okay. Varianten werden nicht mit gut. halbiert. Gut, gut, gut. Die Varianten dürfen nicht halbiert werden. Genau, also plus 4 für. Also plus 7 halbiert plus 4. Äh, gibt die Grunterspende so. Also. Dann kommt noch plus 4 die Anzahl halt. Also plus 8 plus die Mariere. Ich würfel okay, einmal auch aus dem Die Resistenz mit. ist 5. Also plus 13 wäre es dann. Das ist ja schon sportlich. Oh. Ach. Ja. Das hätte ja sogar Eltern Gorbaz geschafft. Eltern Gorbaz ja war ja auch Großmeister des <lacht> Pläts Ehrenhalber. Also, es ist nur gelungen. Nicht gut, aber es ist gelungen. Das war keine Isarun. 2 Punkte, geht Hi. ihre Magieresistenz runter um ZFW, ne? Nein, geht ihre, ihre äh, Indie ihre, runter. Sie verdienen jetzt 16 Indie, das ist halt das Heftige. Genau, genau. für 8 acht, für acht Aktionen verlieren sie zfw inni auf und äh, sie verlieren auch noch mal äh, zfp punkte okay 1 Punkt für attacke paradis genau, genau. äh, aber nicht für lange das war deine erste aktion acht, aktion, acht aktionen zfw halbe aktion zfw nicht wow. zfp ja das ist ja das was den blitz so op macht äh, haben wir nächste aktion dann muss ich wegrennen. <lacht> <Diese> <lacht> <Therapie> <lacht> <mehr>. <lacht> ja, gut. Die Draphimer, die jetzt 24. Jemand, ja, das hat noch eine. Richtig, ich habe noch eine. Und äh, die Jungs wissen offensichtlich nicht, wie man richtig schießt. Ich schnell ziehe mit meinen zwei freien Aktionen meine Balestrinas. Ach, schön, und nehme diese beiden, diese beiden wie Visier. ja klar in den Kopf. Nimm die goldene. <lacht> Lohnt sich gar nicht, die hat wenig Reichweite. Ich, die goldene äh, nur für coole Gegner. So ist es. Und wenn ich mal Rachsucht weiter steigern möchte, ich schieße auf die und da ich einen sinnvollen Effekt haben möchte, schieße ich auf die Augen. Schieß doch aufs Herz. Ja, aber wenn die da am Fenster stehen, weiß ich nicht. Kriege ich das Herz? Ja. Ja, nee. Nicht aus dieser Entfernung, da mache ich nicht genug Schaden, um eine Wunde zu machen. Und dann bringt mir Herzschuss gar nichts. <lacht> Also, äh, ich würfel einfach mal und ich dann schauen wir mal, ob wir rechnen Auge. müssen. Immer aufs Auge, vor allem bei dir. Ja, immer aufs Auge. Leider äh, merken sich Leute nicht, dass sich Leuten immer aufs Auge geschossen haben, weil die Leute weil das die nicht überleben. Sind. ja, ich weiß. Ja, äh, einer geht daneben. Und die 18 müssen wir ne aus der Entfernung nicht berechnen, die geht auf jeden Fall daneben. Gut. Und mein Glück behalte ich noch, deswegen mache ich nur einmal Schaden. Ja, das sind 7, äh, Wunschwelle minus 2 ins Auge, äh, ist das eine zweite Wunde? Ja wahrscheinlich, ne? Wie viel, wie viel Schaden macht der? 7 äh, 7? Minus 2 Wunschwelle, also bräuchte sie ne neuner Wunschwelle. eine Wunde. Ja. Und dann die Autowunde wegen. Dann die genau. Auto deswegen. Das heißt Affiliate 4 Punkte Initiative und 4 W 6. Sofern er denn die Selbstbeherrschungsprobe nicht schafft. Ja, also seine Selbstbeherrschung ist, ist das auch gescheit, um den sich finden? Er ist halt eh schon blind. Das ist halt. Jetzt, erst ist es hell, jetzt ist es dunkel. sich ne, finden, macht er eigentlich nix. Ne, genau, macht nur kein Selbstbeherrschungsprobe weiter. Sie ja, macht es mehr. ist eine super seltsame Disconnect zwischen dem, was der Zauber ja. angeblich macht, und dem, was er wirklich macht. Ja, von <lacht> einfach nicht so hart. Es ist ein Anschlusszauber. So, über die Schiene Also von, von solche noch einen auf eins packen, das ist eine angeschlagene. Zustand, zwei Wunden. Ja, der wird jetzt sowieso gleich von euch gegrillt, aber okay, dann ist das der eine mit auf der Eins. Ähm, dann, 24 durch, 27 Zulamin. Ähm, ich denke, Zulamin rennt einfach bis zur Tür. Sie kommt bis zur Tür und ich habe die Befürchtung, also wir wissen ja nicht, ob das Gebäude auf der Rückseite noch eine Tür hat. Ein Tempel oder von der Taverne? Von der Taverne, okay. Hätte ich auch sein können, dass du jetzt in den Tempel reinläufst. Genau, ich komme genau bis zur Tür. Nicht, dass die jetzt auch den Hintereingang abhauen, weil dann haben wir ein größeres Problem, wenn die zum Ritualplatz laufen. Da sind auf alle Fälle Fenster und äh, so wie das Mobiliar aussieht, hätte es auch sein können, dass das schon mehrfach wieder repariert worden ist. Also äh, Auch die, die Fenster könnte man durchspringen quasi. Bist du in der Tür drin? Dann war es das. Nächste Kampfrunde. Wir beginnen bei dem Piraten, der blind ist. Er hat seine Monastriera schon fallen gelassen. Er zieht jetzt seine Waffe und das ist ein Entermesser, ne? Ja, das ist ein Entermesser und äh, hockt sich hinter, hinter die Scheibe. Die hocken sich jetzt alle hinter die Scheibe, weil die sind alle blind. Zustand, verschiedenes äh, kriechend, kriechend, kriechend. Also die hocken sich jetzt hinter die Fenster, damit sie selber nicht von äh, Diamantes abgeschossen werden. Jetzt hat mir der Blitz. Ich finde meine Schießerei versaut. Ja, tut mir leid. Tut, tut mir leid. Ähm, aber die können, eins, ehrlich gesagt, noch mittelmäßig drei. gut kämpfen, auch wenn die blind sind. Also nur... Ja gut, der... der, auf der ja, einen sowieso nicht aber äh, Ja, sie, sie haben halt noch eine Parade übrig. Die ist Parade okay. haben sie noch übrig, Ach aber ja, die, die, laufen, die, laufen, ja, ja. die oh, laufen da jetzt nicht raus. Meine, meine Schüsse kosten ja. mich ab jetzt sowieso Rachsucht, also ist okay. Äh, Mira. Mira stürmt <lacht> weiter. Äh, kann Mira durch... Die Schritt. Ja klar, ich die kann durch die Fenster, ich aber erst nächste Runde. Mira ist setzt zum Sprung an. <lacht> Meinetwegen kann die sogar durch die Taverne springen. Ja, das ist mein Ziel. Äh, 13 Serpentilio. Serpentilio, äh, nachdem er sich momentan orientiert hat, wo überhaupt der, der Karakil ist, um, ähm, hebt er den Stab hoch, richtet ihn auf ihn und fängt an, leise murmelt, mittlerweile ja wieder hörbar, äh, die Beherrschung zu übernehmen. Ey! Du warst immer hörbar, nachdem Abel mir da weg... Also du hast auch den Karakil gehört. Oh, das ist eine mir neue Information, dass man den hören konnte. Okay, das kam hier nicht an. Ja, das habe ich auch gar nicht gesagt, weil mein Fokus nicht auf dir war. Ja, aber klar. du hast okay. ihn gehört, die anderen nicht, weil die waren mhm. in der Stille bubble. Äh, in dem was? Fall weiß er natürlich, wo er ist und was es ist, was ja. ihm vermutlich ist leichter also ihn jetzt anzupallen. Ich muss jo. dann einfach 13 Schritt zu ihm sein. Das sollte passen. Dann musst ähm. du den nicht sehen. Ist das nicht erforderlich? Well, ich kann dir nochmal aus dem freie BDZ Aktion, vorlesen. Freie Aktion, zwei Schritte in seine Richtung. Also, wenn ähm, du schon zwei, zwei Aktionen gehört hast, dann kannst du auf jeden Fall um vier freie Schritte gemacht um haben. Um die Herrschaft über den Dämon des anderen Beschwörers zu übernehmen, muss man selbst Kenntnis des Beschwörungszaubers besitzen ja. oder Faktierer sein ja. und sich in einer Entfernung von maximal 13 Schritt befinden. Ja, dann bist du zwei freie Aktionen letztes Mal gegangen. Das gestehe dir zu, auch wenn du nichts ja. getan hast. Und jetzt nochmal zwei ich freie Aktionen Schritt und dann kannst du ohne Sichtlinie auch den Karakil orten. Machen wir die Schärfeprobe Gehör? Ähm, sure. Hast du, eine, hast du Gehör, irgendwas? Nein. Meine Sinne sind vollständig meinen eigenen, im Gegensatz zu dreckigen Paktierern. Äh, ja sieben, D ja soll mir genügen, dann... Ich äh, denke tatsächlich, denke, Serpentino duckt sich irgendwie in den, in den Durchgang zum, zum Tempel, in das er so halb drin steht. Weil dann hier kannst du ihn gerade durch einige Wolzen ein, ja, durch, ein, durch ein Fenster kannst du ihn dann sehen. Auch. Und das wird äh, drei Aktionen dauern, wir sprechen also nächste Runde für Würfelwürfel nochmal, ja? So, nach der 13, äh, 16, 19 Mendarion, der klettert. Äh, um, nee, er, er, er hat die... Ähm... Nee, er weigert sich hier reinzugehen, er hat die 6 schon nicht geschafft. Also er hat gerade in beiden Armen, also mit beiden Armen die Harfe umschlungen mhm. und sucht gerade... Hier ist so ein Pfeiler oder so, nicht wahr? Ja, genau. Ähm, sucht gerade da hinter Deckung, denn... Ähm, die scheinen keine Bedrohung mehr zu sein da drin, ja, dass er erfasst mit seinen seinen Sinnen innerhalb von 0,3 Sekunden. Und deswegen versucht er jetzt gerade irgendwie sich an der Harfe und vor allem an seinen eigenen Sinnen erstmal Rande zu halten. Ja wollte sich gerade so ein bisschen auch abstürzen an diesem Pfeiler. Da fällt ja auf, dass das wohl ein gewundener und gedrehter Tentakel ist, an dem man sich doch lieber nicht festhält, ja, da, weil er unnatürlich natürlich er aussieht. Vielleicht ist das nur ein versteinerter Tentakel, also nicht nur aus Stein, sondern irgendwie ja schwarzes Protofleisch von einem Dämon oder so vor, vor Jahrtausenden zurückgelassen. Da sollte man sich also nicht festhalten. Er, dann fällt er wieder äh, halb auf die, auf die Schulter, auf die andere Seite, rollt sich dann äh, zusammen, bis er dann mit dem Rücken noch an der Tempelwand äh, drückt und dann schiebt nochmal um die Ecke, wie es nun eigentlich den Piraten hergeht. Aber wenn er sieht, die sind nicht mehr da, dann fühlt er sich hier halt nicht relativ gut. Mhm. Ja, ansonsten 20, würde er jetzt anfangen zu schießen. 21 Rafi. Ähm, ich möchte es den Bären gleich tun und durch das Fenster klettern. Ähm, Oder durch das Fenster springen, ja, durch die Wand, wie auch immer. Ja, ja, da kommst du einfach durch. Ähm möchte sich noch bewegen? Äh, ich weiß nicht, wie viel Aktion das braucht, ob das alles meine äh, das alles ist, braucht. Im Prinzip würde ich dir die halbe Geschwindigkeit für das Fenster abziehen. Okay, warte mal, ich kann. Dann müsste ich noch ein bisschen Gefähr bis hier laufen. Also das Holz ist halt wirklich schimmelig und morsch und modern. Dementsprechend du kannst da quasi durchgehen, sag ich mal. Was? Ähm, dann stehst du hinter dem Tresen. Den kannst du auch umkicken, wenn du willst. Also das ist halt nicht der richtige Tresen, sondern halt so ein, so ein schimmeliger, gambiger Tusch. Und Vielleicht siehst, man hier mal, noch wir mal ein Bier. Du siehst von den ähm, Piraten nichts. Abelmir, vor deinem geistigen Auge kannst du erkennen, ähm, Rafim verschwindet wohl gerade. Du siehst plötzlich Kierras auftauchen. Er hat ein großes Bündel, einen blauzuckenden ähm, Teilfragment in seinen Armen... Und wenn du dich umdrehst vor deinem geistigen Auge, kannst du sehen, dass Serpentilio wohl gerade in den Tempel verschwindet und über ihm siehst du hunderte von. Das sind keine Fledermäuse, das sind Lederschwingen. Ich schüttel meinen Kopf, um diese Vision abzuschütteln, oder diese, diesen, diese Halluzination, und, und schau mich noch um. Würfel mhm. mal eine Mutprobe plus 3. Okay schützt ein bisschen die, diese äh, Vision oder dieses Nachbild ab, versuchst es und äh, plötzlich schmerzt dein Ring an deinem Finger. Äh, du blickst zu dem Brunnen und siehst da wohl diesen fetten, aufgedunsenen, weißen Magier liegen, äh, dem du den Ring abgenommen hast, damals vor vielen, vielen Jahren. Du bist tot, du existierst nicht und ich renne, renne äh, Sulamin nach. Ja, dann nach innen, auf dieser Seite, also nicht Raphim folgen durch das Glas, sondern, äh, so wie ein Gentleman es eben tut, durch die normale Tür. Äh, und auch du kannst die Piraten nicht sehen. Müssen da wohl noch irgendwo sein. Du weißt auf alle Fälle, dass du mit dem Blitz getroffen hast. Weit können sie nicht gekommen sein. Nach der 21, 24 dir, ich, äh, werde werde, ähm, Ich werde mich bewegen und äh, gleichzeitig meine äh, Ballestrina-Neuladen, das funktioniert natürlich nach Regelsystem nicht gleichzeitig. Äh, Ballestrina-Neuladen dauert drei Aktionen und äh, Bewegen dahin mit freien Aktionen würde eine Aktion brauchen. Das heißt, in zwei Kampfrunden wäre ich hier. Gut, dann 27 Zulami. Wie schaut das mit Sturmangriff um die Ecke aus? Ähm... Ist das unplausibel? Technisch oder? gesehen musst du in der Lage sein, vier Schritt vorher zu laufen. Ja, Was du davor mit ich, der Rest der Bewegung machst, sollte eigentlich wurscht sein, auch wenn es wenig aber, Sinn ergibt. Nee, würde ich nicht erlauben. Nicht bei einer 90 Grad Kurve. Äh, wenn du irgendwie eine Wendeltreppe nach oben stürmst, dann ja, aber nicht bei einer 90 Grad Kurve. Ich bin dabei, Frosty, das ist irgendwie ein bisschen unglaubwürdig. Also, ja, ja halt genau deswegen frage ich auch. Es gibt halt keine Beschleunigung oder sowas, du bist halt direkt auf deiner Geschwindigkeit, ähm, aber nee, nee, du musst eine Aktion Position machen und danach darfst du dann ihn einmal oder zweimal hauen. Ich meine, ich schätze, man könnte sich irgendwie an, an, diesem, an diesem Pfeiler einhaken und den Impuls um die, um die ja, Ecke mitnehmen. Also aber dafür bräuchst du auch eine Hand frei und ach, lass gar nicht erst drüber Technisch nachdenken. gesehen kannst du bis da, da laufen und dann nach hier laufen. Ich ja, aber komm, das ist genau derselbe Bullshit, ja, ja. den wir Frosty ja. angucken würden und sagen: wirklich, wenn er wieder ich, macht, aber, oh, er macht einen Schritt an die Seite. Oh, er macht einen Schritt an ja, die Seite. Ja, ja, ja, oh, er ja, macht ich das. Also ich, Auf ich dieses Level das, lassen wir es nicht heran. Ich mach das nicht bei euch, dementsprechend macht ihr das jetzt nicht bei meinen. Die sind sowieso schon bestraft genug. Darauf werden wir uns einigen, komm. Dann mach ich ab. Dann mache ich eine ganz normale Bewegen-Aktion. Ich komme mit den neuen nah genug an ihn ran. Ähm, dann bin ich hier an der Ecke, denke ich. Und ja, dann habe ich die Vierer-Erschwernis, weil ich mich bewegt habe. Und ja, mache noch einen Zweier-Wuchtschlag drauf ich glaub, du und würfle damit eine einer Plus. Dann oh, ja, bin ja, ich in seinem Rücken. Weil er liegt, gibt es eine Erleichterung. Du bist in seiner Seite, äh, weil er am Rücken zur Fensterwand steht. So, das heißt, es ist eine minus 3 Erleichterung für, den, für die Seite. Und dann ist er äh, hockend. Hockende Position bzw. kniend, regeltechnisch. Das heißt, ich habe ne, Das heißt, ich habe ne eine 1 erschwernis dann mache ich noch eine 5 Ansage dazu, dann sind wir wieder bei 6. möchte er sich fallen lassen, ausweichen, was auch immer. Äh, parieren. Er darf parieren. Er tut es. Also es ist halt blindes Parieren, aber er hat es einmal geschafft, ja. Mhm. Gut. Dann waren das jetzt zwei Aktionen und äh, von denen kommt aber nichts mehr, weil meine Ini ist ja höher. Nee, nee, nee, nee, nee. Er ist kriech, äh, Er ist kriech, krie kniend, kniend und mit dem Blitz. Ich finde, hat das genau nicht geschafft. Okay, gut. Dann kriegt er Schaden Schaden ist plus 5, das heißt das sind 18 18 in Mal gucken also Auf alle Fälle schon mal zwei Wunden mindestens Bauch Also Bauch, zwei Nieren sechs oder so 2 ja, 6 Zusatz Stichst ihm die Spitze deines Säbels äh, mit aller Eleganz In die Nieren Drehst einmal und ziehst wieder raus er stöhnt auf. Und dann durftest du quasi nochmal... Er hat keine Parade mehr. Ja, mache ich auch uh, wieder mit der Plus 6. Das sind 16. 16. Ja, dann ist er tot wohin?